Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Berlins Regierender Bürgermeister Wovereit gerät im Zusammenhang mit dem Flughafendebakel immer stärker unter Druck. Nach der vierten Verschiebung des Eröffnungstermins wurde heute im Berliner Abgeordnetenhaus über einen Misstrauensantrag gegen den SPD-Politiker debattiert. Auch Haushaltspolitiker des Bundes sehen Erklärungsbedarf. Einen Rücktritt lehnt Wovereit ab. Der Termin gehörte sicherlich nicht zu den angenehmsten seiner politischen Laufbahn. Sein Siegeslächeln ist Klaus Wowereit dennoch nicht abhanden gekommen, trotz der Rücktrittsforderungen der Opposition. Kann sich überhaupt irgendjemand hier noch ernsthaft vorstellen, wie Klaus Wowereit in der schwierigen Verhandlungen zum Länderfinanzausgleich Angriffe der anderen auf uns Berliner abwehren soll und vielleicht sogar was für Berlin rausholen soll in den nächsten Jahren? Herr Wowereit, Sie haben schweren Schaden über unsere Stadt gebracht. Der regierende Bürgermeister weist die Vorwürfe energisch von sich. Planer und Firmen seien schuld am ber debattel Die Koalition steht und er bleibt. Daran lässt er heute keinen Zweifel. Es ist viel anstrengender und es ist viel komplizierter. Es ist viel komplizierter, sich der Verantwortung zu stellen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich gehöre zu denjenigen, die nicht weglaufen, sondern sich dieser Verantwortung stellen. Und das ist auch gut so, sagt der Koalitionspartner CDU. Zumindest nach außen hin scheint es alles in Ordnung im rot-schwarzen Senat. Ein Erfolg der Opposition gilt daher als unwahrscheinlich, wenn am Samstag über den Misstrauensantrag abgestimmt wird. Unterdessen wächst der Widerstand gegen Brandenburgs Ministerpräsidenten als neuen Chef des BER-Aufsichtsrates. Als bisheriger Stellvertreter sei er mitverantwortlich für das Problem, kritisieren jetzt auch Union und FDP auf Bundesebene. Am Mittwoch sollen Platzek und Wovereit vor dem Haushaltsausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen. Der Berliner Flughafen wird zusehends zur Bundesangelegenheit, auch weil der Bundestagswahlkampf begonnen hat. Die beiden SPD-Landesfürsten Platzek und Wovereit sind angeschlagen. Doch auch der Bund selbst als einer der Anteilseigner steht in der Verantwortung. Und jetzt droht auch noch Ärger aus Brüssel. Möglicherweise verstoßen die geplanten Flugrouten gegen EU-Recht. Der Pannenflughafen BER. Eine Baustelle auf vielen Ebenen. Interviews und Analysen zum Debakel um den Hauptstadtflughafen finden Sie auf tagesschau.de. Die von der Bundesregierung geplante Rentenreform droht zu scheitern. Die CSU stellt die Finanzierung der sogenannten Lebensleistungsrente in Frage. Der Koalitionsausschuss hatte beschlossen, niedrige Renten mit Steuermitteln geringfügig aufzustocken, sodass sie über der Grundsicherung von etwa 700 Euro liegen. Die CSU sieht darin eine unzulässige Vermischung von Versicherungs- und Fürsorgesystemen. Die SPD-Bundestagsfraktion will erreichen, dass auch das Parlament einen neuen Verbotsantrag gegen die rechtsextreme NPD stellt. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will sie noch im Januar einen eigenen Antrag im Bundestag einbringen. Fraktionschef Steinmeier habe die Chefs der übrigen Fraktionen im Dezember schriftlich gebeten, diesen zu unterstützen. Der Bundesrat hatte bereits einen neuen NPD-Verbotsantrag beschlossen. Der Chef der Europäischen Zentralbank, Draghi, sieht Fortschritte bei der Überwindung der Euro-Schuldenkrise. Es gebe aber noch keine Trendwende. Die Zinsen, die Krisenstaaten für neue Kredite zahlen, waren zuletzt gesunken. Draghi hatte im Herbst in einem umstrittenen Schritt signalisiert, die EZB werde zur Stützung der Krisenländer weiter Staatsanleihen aufkaufen. Heute stellte Draghi auch die neuen Euroscheine vor. Feierliche Vorstellung der neuen 5-Euro-Scheine heute durch den EZB-Präsidenten in Frankfurt am Main. Die Banknoten, die ab Main in Umlauf kommen, sehen im Wesentlichen aus wie die alten, haben aber mehrere neue Sicherheitsmerkmale wie etwa geänderte Wasserzeichen oder Hologramme. Auch sonst zeigte sich Mario Draghi heute in guter Laune. Denn die umstrittenen Rettungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank zeigen offenbar erste Wirkungen. Etwa an den Anleihemärkten. Dort waren die Zinsen, die Spanien und Italien für frisches Geld zahlen müssen, im Zuge der Krise deutlich gestiegen. Seit der Ankündigung Draghis vom Sommer, den Euro um jeden Preis zu retten, sind sie wieder rückläufig. Dennoch sei dies kein Grund, um sich zufrieden zurückzulehnen. Die Störungen an den Finanzmärkten scheinen langsam überwunden zu sein, aber das alles kommt in der realen Wirtschaft immer noch nicht an. Deshalb ist die Wirtschaftslage weiterhin sehr schlecht, wie wir das auch erwartet haben. Daran dürfte sich auch in den nächsten Monaten nicht viel ändern. Die Prognosen der EZB, insbesondere für die südeuropäischen Länder, wo die Arbeitslosigkeit massiv steigt, stehen weiter auf Rezession. Auch die niedrigen Zinsen können die Wirtschaft nicht stimulieren. Deshalb entschloss sich der EZB-Rat heute, nicht weiter an der Zinsschraube zu drehen. Die Europäische Zentralbank hat heute deutlich gemacht, dass die Krise trotz der momentanen Ruhe an den Finanzmärkten noch lange nicht vorbei ist und dass die Nationalstaaten weitere Schritte einleiten müssen. Allerdings sieht sich der EZB-Rat auf dem richtigen Weg, trotz der heftigen Kritik, die es insbesondere von der Deutschen Bundesbank gibt. US-Präsident Obama hat den Haushaltsexperten Jack Lou als Finanzminister in seiner neuen Regierungsmannschaft nominiert. Die Zustimmung des Senats steht noch aus. Lou soll seinen Vorgänger Geithner ablösen. Bislang hat Lou als Stabschef im Weißen Haus eng mit dem Präsidenten zusammengearbeitet. Als Finanzminister muss er innerhalb der kommenden zwei Monate mit dem Kongress einen Kompromiss im Streit über Haushaltskürzungen finden. Sonst droht der Regierung die Zahlungsunfähigkeit. Unbekannte haben in Paris drei kurdische Aktivistinnen erschossen. Die Leichen wurden in der Nacht in den Räumen des kurdischen Informationszentrums entdeckt. Die Behörden sprachen von einer regelrechten Hinrichtung. Eines der Opfer war eine Mitbegründerin der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Aus allen Teilen Frankreichs kommen sie nach Paris, um ihre Trauer über die Morde auszudrücken. Stündlich treffen immer mehr Exilkurden ein, legen Blumen nieder, beweinen die drei ermordeten Kurdinnen. In der letzten Nacht waren die drei kurdischen Aktivistinnen mitten in Paris, nahe des Nord, regelrecht hingerichtet worden, so Polizeiangaben. Fidan Dohan vom kurdischen Informationszentrum, Leila Solemes, eine junge Aktivistin, und das prominenteste Opfer, Sakine Jansis, Mitbegründerin der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK. Am Morgen besuchte Innenminister Manuel Wals den Tatort und versicherte, das Verbrechen so schnell wie möglich aufzuklären. Der französische Staatspräsident François Hollande äußerte am Nachmittag seine Bestürzung. Von den drei Personen kannte ich eine persönlich. Auch andere Politiker kannten sie, da wir oft Gespräche hatten. Für viele Exilkurden, die heute Morgen am Tatort demonstrierten, ist er ihr Held, Abdullah Öcalan, der PKK-Anführer. Seit 13 Jahren sitzt er in Haft, Seit ca. einem Monat verhandelt der türkische Geheimdienst mit ihm über eine Lösung des Kurdenkonflikts und das Ende des bewaffneten Kampfes der PKK. Doch gegen diese Annäherung zwischen der Türkei und kurdischen Rebellen scheint es enormen Widerstand zu geben, und zwar in beiden Lagern. Ein Hinweis auf ein mögliches Motiv für den Dreifachmord? Wir bemühen uns gegen den Terror vorzugehen und möchten dabei Fortschritte erzielen. Es gibt aber auch solche, die so etwas nicht wollen. Für Samstag ist in Paris ein Trauermarsch angekündigt. Kurden aus ganz Europa werden erwartet. In Baden-Württemberg ist ein Hubschrauber auf die Autobahn 6 gestürzt. Nach Angaben der Polizei kam der Pilot ums Leben. Das Unglück ereignete sich zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und der Kochertalbrücke. Den Behörden zufolge hatte der Hubschrauber eine Hochspannungsleitung gestreift und war explodiert. Die Autobahn ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt. Er gilt als die begehrteste Filmtrophäe der Welt. Schon die Nominierung für einen Oscar ist eine besondere Auszeichnung. Heute sind in Los Angeles die diesjährigen Anwärter bekannt gegeben worden. Unter den Nominierungen sind auch zwei ARD-Koproduktionen. Michael Haneke kann mit seinem Film Amour, Liebe gleich fünfmal auf einen Oscar hoffen. In der Kategorie Bester Dokumentarfilm ist The Gatekeepers nominiert. Der Favorit mit zwölf Nominierungen ist das Historiendrama Lincoln. Hollywood ist wieder im Trophäenfieber, die Oscars sind in Reichweite. Heute wurde das Geheimnis gelüftet, wer für den wohl begehrtesten Filmpreis der Welt nominiert ist. Das Historiendrama Lincoln ist mit gleich zwölf Nominierungen der absolute Favorit. Darunter Daniel Day-Lewis als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als US-Präsident Lincoln Steven sowie Steven Spielberg als beste Regie. In der Kategorie bester Film konkurriert Lincoln mit der ARD-Corproduktion Amour, Amour, Liebe von Regisseur Michael Haneke. Die Geschichte eines alternden Ehepaars, gespielt von Jean-Louis Tritonion und Emmanuel Rivard, ist überraschend gleich in fünf Sparten nominiert darunter beste Regie, beste Schauspielerin sowie bester ausländischer Film. Moderator Seth MacFarlane, der auch durch die oscar im Februar führen wird, bewies bei seiner Bemerkung zu diesem deutsch-österreichischen Film wieder einmal seinen schwarzen Humor. Die letzte österreichisch-deutsche Koproduktion war Hitler, die jetzt ist viel besser. Der Schauspieler Christoph Waltz könnte in der Sparte bester Nebendarsteller sogar zum zweiten Mal einen Oscar ergattern mit seiner Rolle als Kopfgeldjäger in Django Unchained, wieder einem Film von Quentin Tarantino. Und noch ein Erfolg in eigener Sache: Die ARD-Dokumentation „The Gatekeepers“ über den israelischen Geheimdienst Shin Bet ist ebenfalls nominiert. In der Koproduktion mit dem israelischen Fernsehen und Arte schildern sechs ehemalige Geheimdienstchefs gezielte Tötungen während der Besatzung. Angesichts des brisanten Stoffs ein besonderer Erfolg. Wir haben einen Terroristen getötet, dessen Hände gefesselt waren, der für uns keine Bedrohung mehr war. Mit welchem Recht? Aber es war im Geheimdienst damals nicht vorstellbar, dass ein Befehl offenkundig rechtswidrig sein konnte. Herzlichen Glückwunsch, raucht Schauspielerin Emma Stone zum Schluss und freut sich bereits auf die große Verleihung am 24. Februar. Im Alter von 81 Jahren ist der Schauspieler Peter Fitz gestorben. Fitz stand auf allen großen deutschen Theaterbühnen, zuletzt am Berliner Ensemble als Nathan der Weise. Bekannt war Fitz auch durch seine Rolle in den Donna Leon-Verfilmungen im Ersten als adliger Schwiegervater von Commissario Brunetti. Tagelang waren mehrere Schwertwale vor der kanadischen Ostküste von einer Eisdecke eingeschlossen. Jetzt sind die zwölf Orcas wieder frei. Durch eine Wetteränderung sei das Packeis in der Hudson Bay aufgebrochen, sodass die Tiere wieder ins offene Meer schwimmen konnten, teilten die Behörden mit. Die eingeschlossenen Orcas drohten unter der Eisdecke zu ersticken. Es gab nur noch ein einziges Loch, durch das sie Luft holen konnten. Tierschützer hatten sogar den Einsatz eines Eisbrechers gefordert. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 11. Januar. Der Ausläufer eines Tiefs über dem Baltikum sorgt in der Mitte und ein kleines Tief über Frankreich im Süden zunächst noch für Regen oder Schnee. Außerdem strömt kalte Luft vor allem in die Nordosthälfte Deutschlands, sodass es in den kommenden Tagen einigermaßen winterlich wird. Heute Nacht gibt es an der Ostsee vereinzelt Schneeschauer. Auch in der Mitte und im Süden fällt gebietsweise Regen oder Schnee, wobei die Schneefallgrenze in der Mitte bei 200, im Süden bei 700 Metern liegt. Es muss mit glatten Straßen gerechnet werden. Morgen vor allem im Westen auch mal Sonne, sonst einzelne Schneeschauer, die im Nordosten auch kräftiger sein können. Ganz im Süden regnet oder schneit es zum Teil noch längere Zeit. Der Wind weht meist nur schwach, im Norden und Osten mäßig, an der See auch frisch. Heute Nacht minus 6 Grad im Sauerland und 2 Grad am Oberrhein. Dort morgen 5, im Vogtland höchstens minus 4 Grad. In den nächsten Tagen gibt es mal Sonne, mal Wolken. Am Samstag mit einzelnen Schneeschauern im Nordosten. Sonst bevorzugt im Süden, Südwesten und Westen gebietsweise Schnee, am Oberrhein Regen. Wir sind wieder für Sie da mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr und Ingo Zamperoni. Er informiert Sie darüber, wie sich die Debatte um Steinbrück im ARD-Deutschland-Trend auswirkt. Außerdem Kampf gegen Kinderhandel, die schwierige Arbeit der Ermittler. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.